Wir haben hier Tanja. Tanja ist Auszubildende in unserem Unternehmen und sie arbeitet derzeit in der Buchhaltung mit. Ihre Chefin, die Frau Müller, hat jetzt einen Außentermin und Tanja kommt von der Mittagspause jetzt gerade in ihr Büro und da findet sie eine Nachricht von Frau Müller, nämlich dass zwei Rechnungen heute noch zu buchen sind. Und diese beiden Rechnungen liegen hier auf dem Schreibtisch von Tanja. Und sie soll die also Buche in den Buchungssatz bilden. Das ist eigentlich kein Problem, Buchungssatz. Aber wenn wir uns diese Rechnungen mal gleich genauer anschauen, dann werden wir feststellen, so einfach ist das gar nicht. Und dann muss man ein bisschen was drehen und dann muss man Buchungssätze zusammensetzen. Und das schauen wir uns in diesem Video an. So, wir wollen den Tanja helfen und schauen uns mal die erste Rechnung an. Und zwar haben wir hier eine Rechnung bekommen, dass ich hier also Fahrzeuge Max ist der Rechnungsaussteller. Das ist eine Eingangsrechnung, ein Fremdbeleg, der ist an uns gerichtet. Und wir kaufen hier einen Gabelstapler, einen gebrauchten Gabelstapler. Und dieser Gabelstapler kostet 1.200 Euro. So, jetzt kommt aber noch drauf, das kennen wir schon, die Umsatzsteuer, 19%. Also wir müssen nicht 1.200 bezahlen, sondern noch die Umsatzsteuer auch noch bezahlen. Mit 228 Euro, das sind 19% von 1.200. Das heißt, das heißt der Rechnungsbetrag, das sind 1.428 Euro. Und jetzt ist die Frage, wie buche ich das Ganze? Gut, der Gabelstapler, das ist klar. Das ist das Konto FP. FP ist ein Aktivkonto. Und wir haben hier eine Mehrung. Ich habe jetzt einen Gabelstapler mehr. Das heißt, ich buche im Soll. So, und dann haben wir ja die Rechnung bekommen. Das heißt, die Eingangsrechnung. Und das heißt, wir buchen hier auf VE. Passivkonto, auch eine Mehrung. Buchung im Haben. Soweit, so gut. So, wir buchen aber... Auf das Konto FP 1200 Euro und auf das Konto VE müssen wir aber den Rechnungsbetrag buchen, nämlich 1428. Das heißt, da fehlt ja jetzt noch ein Teil bei der Sollbuchung und genau das ist die Umsatzsteuer, die da fehlt. Nämlich der Betrag von 228 Euro. Und wie wir die buchen, das gucken wir uns jetzt gleich an. So, und jetzt haben wir gleich eine Besonderheit, die wir uns merken müssen. Und zwar, wenn wir als Unternehmen einkaufen, und zwar Waren oder Dienstleistungen zur Weiterverarbeitung, dann nennen wir diese Umsatzsteuer, die in der Eingangsrechnung auch Umsatzsteuer heißt, die nennen wir Vorsteuer. Das ist die Vorsteuer. Und das Besondere ist, diese Vorsteuer, die ich ja bezahle an den Lieferanten, den Betrag kann ich vom Finanzamt mir rückerstatten lassen. Also, ich habe hier quasi eine Forderung gegenüber dem Finanzamt. Und eine Forderung ist klar ein aktives Bestandskonto. Und ich richte hier ein Konto Vorsteuer, abgekürzt Forst, ein. Dazu machen wir eine kleine Rechnung, bevor wir jetzt dann den Buchungssatz bilden. Und zwar haben wir den Nettowert: 1200 Euro, das ist der Gabelstapler. Netto heißt ohne Umsatz bzw. ohne Vorsteuer. Auf diesen Nettowert rechne ich die Vorsteuer drauf mit 19% und dann habe ich den Bruttowert. Das ist der Rechnungsbetrag, in diesem Fall 1428 Euro. Der Rechnungsbetrag, das ist also der Bruttowert. Brutto heißt immer inklusive Umsatz bzw. Vorsteuer. Kleine Eselsbrücke, brutto brutal viel, immer mit Umsatzsteuer. So, jetzt wollen wir aber endlich mal buchen und den Buchungssatz bilden. Und dazu gucken wir uns mal die T-Konten an, wie denn da die Eintragungen aussehen. Wir haben die drei Konten Fuhrpark, Vorsteuer und Verbindlichkeit, denn die brauchen wir hier. Und dann haben wir gesagt, der Gabelstapler, Nettowert sind 1.200 Euro, das heißt der Gabelstapler ist auch so viel wert, nämlich 1.200 Euro. Und mit diesem Wert muss hier ins T-Konto gebucht werden, eine Mehrung, Aktivkonto. Das heißt, ich buche 1.200 im Soll und das Gegenkonto ist VE, nämlich die Verbindlichkeiten. So, und dann haben wir gesagt, Vorsteuer, auch ein Aktivkonto. Wir haben hier auch eine Mehrung, wir haben jetzt eine Forderung gegenüber dem Finanzamt mit 228 Euro und das Gegenkonto ist VE. So, wie sieht es jetzt bei den Verbindlichkeiten aus? Der Rechnungsbetrag sind 1.428. Passivkonto, ich habe jetzt eine Eingangsrechnung mehr, das heißt eine Mehrung. Buchung im Haben. Jetzt ist aber die Frage, was ist jetzt hier das Gegenkonto? Ja, wenn wir uns jetzt jetzt angucken, 1.428, die setzen sich ja zusammen aus. 1.200 von Fuhrpark. Und 228 von der Vorsteuer. Das heißt, ich habe hier zwei Gegenkonten. Und ich trage diese zwei Gegenkonten auch in die Habenseite mit ein. So, und jetzt können wir den Buchungssatz bilden. Und der Buchungssatz sieht jetzt folgendermaßen aus. Ich habe also zwei Konten, die im Soll gebucht werden. Fuhrpark 1200 Euro. Vorsteuer 228 an Verbindlichkeiten 1428 Euro. Und wir sehen jetzt, ein Buchungssatz kann aus mehr als zwei Konten bestehen, in diesem Fall sind es drei Konten.